in der Zeit die neue Erde entsteht, es wird wieder liebend gelebt. Ich strecke mich nach der Verbindung von Körper, Geist und Seele, damit ich immer Frieden für uns,